Ja, hi, ich bin mit Mario Master. Und ich bin Roy Reipe. Hey. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Vor oh, der Level. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ne? Ja, ich glaube, es ist ein Boss-Level. Ach, was? Nee. nee, meinst meinst nicht? Ach. Mal <lacht> sehen. Okay. Gut. Ja, also reines Posleben ohne ohne Vorspiel halt, ne? Ja. Warte mal, also aus wie eine Eule oder ja. so was. Ja, sah aus wie eine Eule. Hey Maus, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Hm. Hm? Hey, ich kniff mal später. Oh. Ist eins dieser Juwelen wirklich hier gelandet? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Joshis ja, ja. wie Ja. Ja. so schnell her und mal haben die etwas schon haben die Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich bin Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Was? Wo? Ich glaube, die flunkern kann eure F du bist es. Ja, ich glaube, die flunkern eure Fieseligkeit. Ja, ihr lügt doch ihr, ihr Lügenbeutel. Hm. Was? Ich brauche meine Juwelen jetzt sofort. In der Tat eure verdreistigkeit Driesigkeit irgendwas und aus euch ich mache ich vogelfutter hier kleinen kröten oh, ich rede nervös. Ja, ich weiß, das soll so irgendwie so verrückt aussehen, aber aber was soll Ein Dosenkondor. Hey, von denen haben wir doch ein Kostüm, oder? eigentlich hey, ja. Magnet. Äh, genau, ich weiß, oh, ich weiß sogar wie er funktioniert. Zack. Dorf. Oh. Oh, kacke, was müssen mal. Glaubt der ist jetzt pissig auf uns? Meinst du, wir haben den verärgert? Ach Gott. Ja, warum stelle ich überhaupt so viele Fragen? Hm, alles in diesem Fall. Ich glaube, alles in diesem Spiel will uns umbringen. Finde ich es nicht auch. Joa. Hey! Äh, hey! Hier geblieben! Alter, macht Vielleicht ist er ein Flugzeug. Ja, ja, was haben wir ein? Schon voll. Ja, war voll. Also, solange einer nicht getroffen wird. Dann er schon mal ja. oh. dann, dann jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller als zu sein, die Bosse. Jetzt schon. Also ich finde den noch relativ simpel. Ja, finde ich Das war nur mein erster Boss in ähm war Monty Mauerwurf. War Monty gewesen. War auch nicht wirklich schwer. Hat schon ja mehrere Phasen. Hey. Gnjom. Hey. Gnjom. Hey. Hey. Wenn der getroffen hätte. Oh. Bam. Also down. War nicht wirklich schwer. Das war ein cooler Tanz. Oh, ja, durch Folge sehr cool. Tja, falsch knapp, ihr Stöpsel. Was? Niemand erwischt Stöpsel. Na, warte. Hey. Ah. Funkel. wir noch ja Yay, Trommel hey, hey kollege jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo der <lacht> <lacht> also, ja, ja, ja, ja, also, ja, ja. mal fünf Welten gibt es, wenn wir noch vier frei haben da. Ne? Ja. Okay. Ja, jedenfalls, der Bus ist äh, ja abgelebt. war Ja. Ich muss mal, ich, ich muss wirklich sagen. Ja, sind oh. sehr erfolgreich, ja. Oh, es gibt, äh, es gab nichts zu Sammeln, also keine Herzen, kein gar nichts. Oh, okay. Kein gar nichts. Dann so gut. Na gut, dann würde ich mal sagen, Ziel origami-Gärten. Oh, geil. Das scheint die zweite Welt zu sein. Was willst du denn? Ich okay. Äh, was ist los, Yoshi? War das? <lacht> was ist los? Ihr sammelt Traumjuwelen. Hör zu, ihr Kerlchen, ich bin Balthasar. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Ja, ich... Könnte sich lohnen, einen Blick hierauf zu werfen? Die Traumjuwelen, die ihr sucht, sind hier, hier und hier. Hingeflogen. Ich sag's ja, ich weiß alles, in welcher Reihenfolge sie sucht, liegt bei euch. Ihr macht das schon, Spröstlinge. Jetzt geh weg, warum bald das? Ich habe letztens auch gepackt, weil ich gegen jemanden gekämpft, der bald hieß oder getroffen. <lacht> äh, hallo, willkommen in den Origami-Gärten. Yeah. Weiter vorne muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. Okay, Aha. Dann rein da. Also ich, will, ich will mal eben die Karte gucken. Also hier wir sind hier. Und hier gibt es drei Wählen. Hm, Dann wird es wahrscheinlich danach noch weitergehen. Keine Ahnung. Muss ja, weil dann fehlt uns ja immer noch eins. Ja. Vielleicht so. sind hier mehrere Level. Also. Ja. Hm. Ich muss schon sagen. Für eine zweite Welt ist das doch relativ riesig. Hm. Mehr Welt, ich mal an. ja, die Dinge auch noch. Warte, jetzt ist da versteckt. Ah, ein geil war das. Die gab es auch schon in Yoshi's Island. Muss er aufpassen, die tarnen sich als Blumen. Wie können sie jetzt einfach nur wagen? Ja, so, aber jetzt haben wir jetzt überhaupt schon eine ausgemacht, diese die blaue Eier machen. Nein. Hör halt auf. <lacht> also. Monty? Jo, ist ein Monty. Monty. Jetzt geh weg. was? Ich sehe doch. Ich sehe ja. Klingt doch irgendwas. Oh, oh. Ich würde da, runtergehen. Was ist da Ma! Steh mir doch nicht immer im Weg, Feiler. Okay, ja. wie ist das kriegst du. Ja. Das ist ein Geschenk, ich habe ein Geschenk gesehen. Da, Hintergrund. auf die Pflanze werfen. Ja. Und kannst du es eigentlich? Was denn? Dachte ich mir. So ein Ei. Nein. Ah. Was tun Ei? Long live the king. Du verlierst aber nicht alle Herzen. Das auch, das ist, weil da, da war ein Loch irgendwie. So ja, ja, könnte man... Ei oder einfach so reingehen. Ah. <lacht> Soda, Pop, Pink. Pink. Soda. Oh, Geld. Geld. Geld! Geld! Regiert die Welt! Montis. Nein, nein. Und ja. so. oh. ja. hm. die haben wir noch Probleme. Also gelegen. Wir legen ihn auf einen Zuwein noch. Ja. Komm schon auf. So, also, hast du schon aufgezielt. Ja. Hab ich nicht mitgekriegt. Läuft eigentlich im Moment ganz gut wenn die Sammeln. Oh mein Gott. Ja. ja. Bis jetzt noch. Dieser, oh. Dieser Pisser! Okay, ich bin wieder voll. so versteckst dich nicht Oh, ja. Oh, wieder mal ein laus cooler. Please one two. Wie sind Rosen? Rosa. So. Hey. Ja, yeah. und sie erledigt. Nein. Nein, wir haben eine noch gibt's also nicht verpasst. was. wo? gibt es nicht. Mir ja hm, schon wieder was verpasst hat. Mehr suchen als also man, bin ich gut. Wir zeigen jeden Fall, wenn er unten geht, alle gar nicht. Ich habe ganz alleine rausgefunden, du hast nichts dazu beigetragen. Mundi sind ihre Aggressionsprobleme, ey. Mhm. Dass ich immer nur ne Aua. Dass sie das immer noch nicht Griff bekommen haben. Ja. Ich hätte so getriggert, ey. <lacht> ja, ich hatte sie auch schließlich wie die Pest. <lacht> Da tut doch weh, Da ah. <lacht> mal da Nee. nichts, glaube ich. Nee. Ja, ich. <lacht> Oh ah. Yeah. Ah. Hmm. Yeah, uh. mm, okay. No. Dreck. Dreck. Good um, God, huh? mm, no. nope. We'll be go Yeah. Yashi. Aber wir ja, haben so alle Blumen gefunden. Das waren nicht alle Münzen, aber... Aber ach, warte. Diese da ging, wie sie einfach ich Wie sie immer vor uns? Das gefällt mir nicht. Aus ja, vielleicht noch. 17 Minuten. Aus dem Match. Okay. Ich glaube, das ist ein Roboter-Level. Äh, Mal gucken. Oder irgendwas anderes. Also, Monty-Maulwurf-Marathon-Match. Na, was machen wir jetzt mit dem Die schnappen wir uns. Siege viele Monty-Maulwürfe. Okay. Okay. Ah, hier. Ah so. auch gut. Warte mal, ich hab's auch Sachen zu sammeln, ne? So auch noch die Augen offen halten, ne? Ja. Oh, Was war nochmal höchste 45? Keine Ahnung. Nein. Ich hab keine Ahnung ja. Dann würde ich jetzt einen töten. Nein. Ah! Ah, wo kommt die In Also Luft. Ja, hier. Hm. Hm. Oh, what? What oh, Der ist erzählt einem Abgrund gestürzt ist. Ja? Ja. Wollt auch gerne Joch verprügeln? Ja. man oh. würde ihr es gerne tun? Jetzt. Yes. Nein, ich, ich habe ein Geschenk gesehen im Hintergrund. Oh. Aber wir müssen hier jeden einzelnen sammeln. Na, weiter. Nein. Nein! Dann ja ein Noch von 40 waren... Nee, jetzt haben wir eine Krone bekommen. erst. Ja. Verdammt, das heißt, 45 ist nicht am machen. Nee. Nein. Nein, kein Witz. Nein. Haben ja, wir haben haben eine Goldkrone bekommen 75 ist das Maximum Geschenk okay. haben wir irgendwo verpasst was ja. wir haben nicht 100 Münzen was was okay dann können wir noch mal noch machen dann können wir ganz zurück ja. Ne, wir kommen nicht mehr zurück. Ja, ich glaube, die Löwe kommen jetzt auch nochmal. Okay. So, ja, einmal. Oh. Oh. uns so haben drei Münzen gefehlt. Dann hätten wir doch noch 100 bekommen. Ja. Oh. Weil durch die Eier bekommen wir nämlich auch nochmal ein paar Münzen. Okay. Aber hey, wir haben, ah, wir haben alle Blumen. Ja, alle Blumen. Das ist doch auch was. Und alle Herzen, oder? Ja, ja, alle Herzen. Also müssen wir nur Münzen. Ja, Münzen und noch die Roten finden. Ja. Okay, wie gesagt, machen wir nochmal. Also weißt du, noch was Geschenk war. Uh, werden es schon finden. Ja, werden wir werden schon finden. Ah, Hier. Wollen wir nochmal. Ja, mhm. yeah, nochmal. Ja, yeah, Mann. Man, Und die Marbella, Marathon. Match. Match. Match. Match. Match. Match. Go, go, go, go. Also weiß was Bescheid? Äh, Münzen an Priorität und dann ja. die Mauro. hm Die, Montes, meine ich. die monte halt meine. Ja. Mm. Die wir Immer keine Ja. Die abschließen. Kohle einige halten Münzen. Ja, wenn die Münzen halten, aber oh, sonst nicht mir ja, abgestürzt bin auch nicht perfekt okay, hier ziehen nein jetzt sind zu bekommen wollte ich gerade sagen wer vielleicht wäre gut <lacht> ja, okay. hey, blume eingesammelt und uns noch mehr münzen besorgt Ja, ich töten. Nein. Da kann man Wir sind noch gerade erst am Anfang. Ja, die Münzen halt. Wir haben Die Blumen äh, bringen uns jetzt auch Münzen. Ja. Ja. Ah. Das habe nicht. Das wusste ich noch nicht. Schon wieder was gelernt. Was ist, wenn du mich nicht hättest? Hältst ist wahrscheinlich jemand anderen. Ja. nicht jemand anderen in meinem okay. Leben. Äh. <lacht> Tschüss. Okay. Gestorben, Aha. das war das noch eins. Noch ja, ja. Ja. Ja, das ein ich wusste es war so. geschenkt. Jetzt war schon dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, es kam jetzt gleich erst. Ich habe dort den Hintergrund. genau. geht doch gar nicht. Oh, gut. Wir dann drauf sei. Wir bringen uns Eier. Ah, okay. Verstehe Eier bringt uns noch mehr eier okay, ich glaube nicht doch hier schon am ende glaube ich 1000 so meter und kann ich mich da erinnern warum ähnlich <lacht> ich habe ein geschenk gesehen nee, ich bin mir noch ziemlich ich bin mir ganz sicher dass ich eins gesehen habe wir werden aufs gehen danach suchen. Ja. ja. Ich glaube, jetzt müssen wir ja nur noch auf den Hintergrund achten. Ja, ja äh, wie viele Minuten haben wir? 27. 27? Das ist mehr als 23. Ja. Dass wir beenden mein Part ja Und sagen Tschüss, Tschüss bis zur nächsten Folge. Bye bye.